Hi Stefanie. Hallo. Von welchem äh, Content-Management-System kommst du? Ich komme vom Django CMS. Wunderbar. Erzähl doch mal kurz zu Django CMS und zwar die Entstehung. Woher kommt Django CMS? Django CMS ist bei uns in der Firma, in der Divio, entstanden durch äh, Patrick Lauber. Er hat äh, früher schon mit Django gearbeitet und hat daher, äh, er hat es eigentlich angefangen zu entwickeln. Mhm, wunderbar. Ähm, Nenn mir doch mal zwei Vorteile, warum man Django CMS einsetzen sollte. Warum? Weil es sehr benutzerfreundlich ist. Mhm. Durch das Frontend-Editing kannst du eigentlich beliebig alle, alle Inhalte editieren, einfügen, bearbeiten. Und das Django CMS ist beliebig erweiterbar. Dadurch, dass wir über 80 verschiedene Plugins besitzen und die Community dahinter auch immer mehr entwickelt, mhm. ist es eigentlich super flexibel und einfach. Fallen dir auch zwei Nachteile ein? die eventuell mit Django CMS äh, schwieriger zu lösen wären, als mit anderen Content-Management-Systemen? Gute Frage. Also ich würde sagen, einfach generell, äh, ein Nachteil ist, dass Django CMS noch nicht so sehr bekannt ist. Mhm. Daher kommt oft die Frage oder eine Kritik, ähm, warum sollten wir es einsetzen, wenn es gar nicht, noch nicht so verbreitet ist. Mhm. Ähm, welche Zielgruppe spricht denn das CMS-System an? Gibt es einen Bereich, der wirklich, äh, wo ihr sagt, okay, wir sprechen hauptsächlich äh, Redakteure an, wir sprechen hauptsächlich Communities an, oder gibt es da irgendwie andere Zielgruppen, die, äh, die du nennen könntest? Nein, nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, für den End-User, ähm, das ist sicher die, die Kernzielgruppe. Mhm. Ja. Aufgrund der Einfachheit, wie man ja redaktionell damit arbeiten kann, die Texte ändern und so weiter etc. Es Daher auf jeden Fall, ja. Wunderbar. Ähm, welche berühmteste Seite steht denn im Internet online, die mit Django CMS gemacht ist? Innerhalb der Schweiz ist es sicher Orange. Das ist einer der größten Telekommunikationsanbieter der Schweiz. Mhm. Dort haben wir die ganze Webseite umgesetzt, auch mit Design. Und sein neuesten ist auch Mercedes-Benz.com. Läuft auf Django CMS mhm. und die NASA, haben wir letzte Woche erfahren, setzt auch das Django CMS ein. Wunderbar. Wie gefällt dir unser Garten, unser CMS-Garten? Sehr gut, wirklich, ganz schön. Würdest du äh, nächstes Jahr wieder gern dabei sein, wenn wir so einen äh, prachtvollen Garten, ich hoffe doch, dass es nächstes Jahr ein Strand wird, wärt ihr als Django CMS-Team wieder da? Definitiv, ja. Wenn wir wieder eingeladen werden, auf jeden Fall. Wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke auch. Und äh, du bist noch da? Wie lange? Bis Samstag. Bis Samstag. Und dann reist du Bis zum bitteren da. Ende. Das heißt, ihr hilft noch nicht beim Abbau. Ganz. Wir müssen um vier gehen, weil wir haben sechs und halb Stunden. Das heißt, wir sind erst um elf zurück und das war der letzte Zug, um okay. überhaupt noch nach Hause zu kommen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank und, und äh, bis äh, bis später. Gut. Danke. Dankeschön.